Vielen Dank für die Einladung, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Interessenskonflikt, also ich habe eine beratende Funktion bei der Firma Syntelix, das ist offengelegt, ist auch auf der Homepage einzusehen und am Anfang musste ich mir die Frage stellen, was für Wünsche habe ich denn eigentlich an ein resorbierbares Implantat? Ja, also da ist ja die Traumvorstellung, ich bringe das ein und ich muss es nicht mehr entfernen. Was wünsche ich mir überhaupt? Schön wäre es, wenn wir ein Implantat bekommen, was ähnlich dem Knochen ist, also ein gleiches Elastizitätsmodul hat, die Firma verspricht dieses. Und es muss natürlich lang genug stabil sein, dass das, was ich osteosynthetisch versorgen will, auch die Chance hat zu heilen, ja, beim Kind und beim Erwachsenen. Also mir würde dieses Implantat nichts nützen, wenn das nach drei Wochen schon instabil ist äh, oder eben zehn Jahre im Knochen ist und eigentlich nicht resorbiert wird. Und es sollte resorbiert bzw. umgebaut werden. Ähm, auch das ist natürlich eine Anforderung an ein resorbierbares Implantat. Welche Erfahrungen gibt es bisher mit diesen Implantaten? Äh, das Implantat, äh, Herr Professor Kirschner, korrigieren Sie mich, seit 2013, glaube ich, in der klinischen Anwendung. Ist das richtig? Ja? Stimmt? Super. Seit 2013 vor allem in der Erwachsenenchirurgie hier federführend Halux valgus-Chirurgie und die äh, Frakturversorgung beim Scaphoid. Es gibt auch Einzelfälle äh, im Bereich zum Beispiel von äh, Arthrodesen, zum Beispiel an den Fingern. Aber wir haben bisher eigentlich keine Erfahrungen bei Kindern und bei Jugendlichen. Und die Frage habe ich mich gestellt, äh, ja, warum eigentlich? Weil, das habe ich jetzt ganz aktuell gefunden, das ist eine ganz aktuelle Leitlinie zum Thema Metallentfernung, das ist von der DGU diesen Sommer äh, verabschiedet worden, äh, im Juli, also höchst aktuell und auch da ist nach wie vor empfohlen, dass bei Kindern, Jugendlichen, also niedriges Lebensalter, junger Erwachsener und Implantate am wachsenden Skelett die Entfernung gefordert wird. Bei Erwachsenen ist das nicht zwingend der Fall, wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel eine Scaphoidfraktur hätte und mir hätte ein Unfallchirurg mein Scaphoid perfekt verschraubt mit einer versenkten Schraube, ob ich mir diese Schraube entfernen lassen würde in einer zweiten Operation, also der Chirurg müsste schon sehr gute Argumente haben, aber gerade bei Kindern und Jugendlichen, wo wir diese Implantate entfernen wollen, da ist ein resorbierbares Implantat natürlich hochattraktiv. Was bietet die Firma bisher an? Wir haben hier oben, das ist eine klassische Kortikalis schraube Länge etwa von 6 bis 40 Millimetern, dann eine Compression-Screw, das kennen Sie in der Versorgung von Scaphoid-Frakturen, wie eine klassische Herbert-Schraube, wo Sie zwei unterschiedliche Gewindegänge haben, die dann eine Kompression erzielen können. Und Sie haben Pins, die hier oben das Design wie eines kleinen Nagels haben, ähm, womit Sie zum Beispiel osteochondrale Defekte versorgen können. Und das sind die jeweiligen Minimal- und Maximallängen. Was wichtig ist, da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Es, Im Portfolio wird relativ bald wohl eine 8 er äh, Compression Screw äh, wohl noch äh, äh, auf den Markt kommen. Äh, ja. Gut, und ich habe einfach mal meine Fälle mitgebracht. Ja, ich überblicke inzwischen, es sind 18 Fälle, gestern habe ich noch ein Kind operiert, das hat jetzt nicht mehr den Weg in diese Tabelle gefunden, das ist mein Erfahrungsschatz, nicht mehr, nicht weniger. Wir benutzen diese Implantate seit März diesen Jahres und also die Inzidenz steigt, also wir machen das zunehmend häufiger und wenn man sich unser Patientengut einmal anschaut, worüber kann ich berichten? Ich bin da ganz ehrlich zu Ihnen, ich kann Ihnen kein signifikantes, basiertes Follow-up bieten. Das ist unmöglich bei dieser Fallzahl und das ist auch unmöglich mit Fällen, wo wir im März begonnen haben, die Kinder zu operieren. Gerade wenn wir hier Fälle uns anschauen, die im August, September und Oktober operiert wurden, da kann ich Ihnen keinen Follow-up mit einem aufgelösten Implantat nach zwei, drei Jahren präsentieren. Ganz grob unterteilt die grünen Fälle das sind Fälle, die im weitesten Sinne was mit einer Fraktur zu tun haben. Da sind auch äh, Patella-Luxationen mit äh, dabei, wo zum Beispiel das MPFL ausgerissen ist. Die ja, türkisenden äh, Fälle, das sind Fälle, da geht es primär um osteochondrale Defekte, Osteochondrosis dissecans. und ein Fall, der ist hier rot hinterlegt, rot hat auch äh, da habe ich bewusst rot gewählt, das ist ein konservativer Fall, ein Kind mit einem Schneiderballen oder ein jugendliches Mädchen und dieser Fall ist auch ein bisschen in die Hose gegangen, das zeige ich Ihnen nachher auch, das steht hier auch, das war bisher die einzige wirkliche Komplikation, die wir hatten. Und dann habe ich Ihnen einfach die Fälle mal mitgebracht. Wir haben hier einen 16 Jahre alten Jungen, der hat äh, eine Art Übergangsfraktur, da ist die vordere Syndesmoseknöchern ausgerissen, das ist ein sogenanntes Tello-Fragment, also eine Tello-Fraktur. Wenn man dann sich das CT anschaut, dann sieht man das sehr schön, man sieht aber auch, dass der Innenknöchel noch gebrochen ist und dass auch die Fibula fissural frakturiert ist. Das war einer der ersten Fälle. Wir haben das dann so versorgt, wir haben eine klassische Schraubenosteosynthese gemacht, wir haben diese Compression Screws benutzt, haben dieses Telofragment -Telo offen reponiert und fixiert und da wir das Kind früh funktionell nachbehandeln wollten und wir sowieso offen äh, vor Ort waren, haben wir auch den Innenknöchel und den Außenknöchel versorgt, das wäre sicherlich nicht primär notwendig gewesen. Anderes Beispiel, 13 Jahre ein Mädchen hatte, auf so einer Spielplatz, Drehscheibe, sich das Sprunggelenk verdreht. Und hier sehen wir so eine Tree Plane 2-Fraktur, also eine Übergangsfraktur, die hier durch die Metaphyse verläuft. Die Epiphyse ist gesprengt, nach hier vorne läuft die Fraktur aus. Man sieht auch hier diesen Gap in der koronaren Ebene. Also es ist eine klassische Übergangsfraktur. und auch die wollte ich natürlich im Eifer des Gefechts gerne mit diesen resorbierbaren Schrauben versorgen und dann bin ich schon an, meine, oder an eine Grenze gestoßen, dass äh, die Schrauben mir eine maximale Länge von 4 cm bieten, momentan oder noch ja. Und das ist eine Fraktur, da will ich ja maximale Kompression haben und diese Fraktur läuft relativ mittig aus, das heißt, ich habe hier ein relativ großes Fragment, ich habe hier ein relativ großes Fragment, da wäre jetzt die Schraube mit 4 cm mir eigentlich zu kurz gewesen und deswegen habe ich hier eine klassische Osteosynthese gemacht und habe die Innenknöchelfraktur mit so einer Compression Screw versorgt. Wenn man sich das hier anschaut, hier sieht man rund um diese Compression Screw so eine, ja, Strahlen, durchlässige Zone, da gehe ich nachher nochmal äh, genauer drauf ein, das ist letztendlich der sichtbare Abbauprozess, gerade in den ersten Wochen und Monaten, den die man im Nativröntgenbild auch wirklich nachweisen kann. Da darf man keinen Schrecken kriegen, äh, aber das kommt doch schon regelhaft vor, etwa meiner Erfahrung nach bei 19 Fällen, so etwa bei 50% Prozent der Fälle. Dann Konservativ behandelte Innenknöchelfraktur, das war, ist extern behandelt worden, das Kind hatte eine Pseudarthrose entwickelt, man sieht das hier eigentlich sehr schön, äh, massives ja, perifokales Ödem, das ist eine Fraktur, die auch sicherlich äh, ins Gelenk einstrahlt, also wirklich eine Konsequenz äh, für den Jungen hat. Da haben wir eine Spongiosa-Plastik durchgeführt und das mit einer äh, Compression-Screw versorgt. Auch hier sieht man, das war im April in der Konsolidierungsröntgenaufnahme sieht man hier gerade um diese Spitze herum auch wieder diese äh, ja, strahlendurchlässige Zone und das MRT, das ist jetzt Anfang Oktober gewesen. Da sieht man, dass eigentlich um die Schraube, dies nicht mehr zu sehen ist und die Pseudarthrose eigentlich weitestgehend gut verheilt ist. Ja, relativ aktueller Fall, jetzt Mitte Oktober, Sturz aufs Schultergelenk, also ac gelenksverletzung äh, das war ligamentär ausgerissen und hier ist das Ligamentum coraco claviculare, Knöchern äh, am Ansatz abgerissen. Hier eine Kombination aus den Schrauben und in der klassischen Zugurtungsosthöosynthese, äh, andere Entität. Gehen wir gleich weiter. Kind, das sieht man auf dem Rückenbild eigentlich gar nicht so schön, das hat eine Patellaluxation, eine traumatische Patellaluxation und im MRT sieht man, dass eigentlich der gesamte mediale Kapselbandapparat mit einer riesigen ja, osteochondralen Schuppe ausgerissen ist, man sieht das hier auch in der axialen Aufnahme und auch hier äh, hat es ausgereicht, eine äh, Compression Screw äh, zu benutzen und das ist äh, Knöchern eigentlich sehr schön ausgeheilt und ja, soweit das hier im MRT zu sehen ist, auch äh, mit einem guten Schluss des Knorpels. Hier im Röntgenbild, das ist, äh, ich gehe nochmal zurück, das ist ja knappe vier Monate nach Implantierung dieser Schraube. Hier sieht man nicht mehr diese äh, ra, äh, ja, strahlendurchlässige Zone. Man kann vielleicht meinen, ob die Schraube hier vielleicht so einen kleinen Knick macht, ob da der Schraubenkopf so leicht weggeknickt ist, ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Das Röntgenbild gibt es nicht her. Ähm, aber wie gesagt, das ist gut Ein ja, Spannender Fall, der mich ein bisschen erschreckt hat. Das ist ein Mädchen, 14 Jahre alt, hatte Knieschmerzen. Seit März diesen Jahres hatte dann im Mai so Blockierungsgefühle im Kniegelenk, war dann in einer externen Klinik. Es ist leider keine Bildgebung gemacht worden. Das Kind ist arthroskopiert worden. ist eine Schleimhautfalte, eine Plika entfernt worden. Dem Kind ist gesagt worden, die Plika ist der Grund des Übels gewesen, dass das Knie blockiert. Die kam dann dann später äh, zu uns äh, hier im Juli und hatte das MRT schon gemacht. Die hatte halt ein riesiges osteochondrales Flake, was hinten in der, im hinteren Rezessus lag, wo man arthroskopisch ja nur schwer äh, reinschauen kann oder man muss sich richtig Mühe geben, auch da äh, reinzugucken oder einen dorsalen Zugang äh, machen. Aber das Kind ist schon schon einmal operiert gewesen. Man sieht hier, dass das natürlich eine Relevanz für dieses Kind hat, und das war für mich eine gute Situation, auch diese Pins mal auszuprobieren. Das habe ich dann mit äh, drei 2,0er Pins festgepinnt. Ähm, der Vorteil von diesen Pins sehe ich darin, dass die eben wie so ein kleinen das Design eines kleinen Nagels haben und ich dann auch eine gewisse Kompression äh, auf dieses osteochondrale Fragment bekomme. Und äh, das ist eigentlich sehr schön ausgehalten. Das Kind ist beschwerdefrei. Ja, jetzt kommen wir zu dem Fall, der, ich sag mal, in Anführungszeichen ein bisschen in die Hose gegangen ist, aber letztendlich äh, ist es gut ausgegangen. Das war äh, eine junge Dame, 15 Jahre, die hatte einen schmerzhaften Schneiderballen, hat dann äh, eine Umstellungsosteutomie bekommen bei uns in der Klinik. Da ist eine 2-0er-Schraube eingebracht worden, diese kortikale Schraube. Das Kind ist im Gips nachbehandelt gewesen, also das ist auf dem Fuß eigentlich nicht rumgelaufen, also hatte keinen Vorfußentlastungsschuh. Als wir sie gefragt haben, ob irgendwas passiert sei, hat sie das verneint. Die kam dann mit Schmerzen zu uns in die Klinik und dann hatte sich gezeigt, das war noch die äh, Kontrolle nach OP, noch im Gips. Sie sehen, dass der Gips noch dran ist, da steht eigentlich alles wunderbar und hier in dieser Aufnahme äh, ist es weggeknickt. Wenn man ganz genau schaut, kann man vielleicht auch schon hier so einen ganz kleinen Knick sehen, aber entweder ist sie aufgetreten oder hat sich gestoßen, ich weiß es nicht, letztendlich läuft die Patientin inzwischen schmerzfrei auf dem Fuß rum und das ist konsolidiert. Es ja, hätte aber auch anders ausgehen können, dass man diesen Fall hätte revidieren müssen. kommen wir äh, in das Feld der äh, Knorpelprobleme, äh, also Ostechondrosis-Dissikans, äh, hier sehen Sie eine fortgeschrittene Ostechondrosis-Dissikans mit ganz vielen perifokalen Zysten, das ist sicherlich eine instabile Situation oder auf dem Weg sehr instabil zu werden. Hier, wir atroskopieren die Fälle natürlich und äh, wenn ich dann so ein Pumpphänomen habe, also ich schaue da atroskopisch rein und dann kann ich diesen äh, Knorpelüberzug, der ist noch intakt und ich kann das so eindrücken, auch das ist für mich eine ideale Indikation, diese Pins zu benutzen. Hier habe ich vier 2.0er Pins eingebracht. Ich zeige Ihnen mal, wie das äh, im OP-Situs aussah. Man sieht hier die vorgewölbte OD. man sieht schon hier ist wahrscheinlich ein kleiner äh, fissuraler Riss, ja, also Sie kommen mit dem Tasthaken da rein, das ist aber noch wunderschön mit Knorpel überdeckt. Dann wird das Loch gebohrt, ich denke, das ist klar, dann sehen Sie hier die Führungshülse, in dieser Führungshülse ist dies armiert mit diesem Pin und das schlage ich dann arthroskopisch kontrolliert da rein. Dann sehen Sie hier diesen Pin, diese kleine Nagelfläche, die sollte man natürlich so nicht stehen lassen. Die äh, wird dann nochmal mit dem Stößel nachgeschlagen, bis sie dann eben so ein, zwei Millimeter im Knorpel versenkt ist. Hier eine andere Variante. Äh, ich bin da noch nicht so ganz glücklich mit dem Setzinstrumentarium. Das habe ich mit der Firma auch schon besprochen. Das Setzinstrumentarium ist äh, entwickelt für offenes Vorgehen bei diesen Pins und arthroskopisch tut man sich da schon noch ein bisschen schwer. Man kann die aber auch unter ja, Sicht einfach mit dem Stößel Einbringen, man muss halt eben exakt diese Richtung treffen. Und dann können Sie diese ja, instabile Situation auch mehrfach festpinnen und erreichen eigentlich eine gut stabile Situation. Hier ein anderes äh, Mädchen, 13 Jahre, mit einer OD äh, am medialen Femokondylus, auch sicherlich äh, schon eine gewisse Dissekat-Bildung äh, zu sehen. Das äh, wurde mit äh, 6 1,5er Pins fest Gemacht hier der Verlauf. Ja, man sieht schon, dass im Vergleich zu dieser Röntgenaufnahme, dass sich hier, denke ich, schon ordentlich was tut. Müssen wir mal schauen. ODS äh, heilen ja nur nicht nach vier, sechs, acht Wochen aus. Das ist ein Prozess, der Jahre dauern kann. Und gerade bei den ODS wird man im Verlauf sehen, äh, ob diese Stabilität dann ausreichend ist. Hier noch ein Fall Ostechondrosis disikans Thali. Auch typische Lokalisation, mediale Thalusschulter. Auch hier hochinstabile Situation. Man sieht richtig die Dissikatbildung, die Unterbrechung vom Knorpel. Das war instabil in der Arthroskopie. Also sie konnten dieses Stück richtig rauslösen, um da vernünftig arbeiten zu können. Haben wir eine Innenknöchelosteotomie gemacht, also klassisches Vorgehen. Erst die Löcher vorgebohrt, dann die Osteotomie gemacht, aufgeklappt. Dann haben wir eine Spongiosa-Plastik durchgeführt und äh, dieses Dissekat festgepinnt und dann eben mit diesen Compression-Screws die Innenknöchelosteotomie wieder verschlossen. Auch hier, das sind maximale Länge, 4 cm, die haben ausreichend gehalten, aber auch hier würde man sich ja auch gerne ein etwas längeres Implantat vielleicht wünschen, gerade wenn man da äh, keine ausreichende Stabilität bekommt. Ja, mein Fazit von diesen 19 Fällen ähm, ich kann Ihnen kein ausreichendes Follow-up präsentieren, um hier reines Gewissens zu sagen, das klappt alles, äh, die ersten äh, ja, Fälle sind aber sehr vielversprechend, da ich das gerne weitermachen möchte. Bisher funktioniert es, wir hatten noch keine Revisions-OP, in dem einen Fall hatten wir sicherlich Glück, dass diese Patientin mit dem Schneiderballen, das hätte auch äh, in der Revision enden können, wir haben keine Wundinfektion äh, und das sind Implantate, die ich sowohl arthroskopisch als auch offen. Äh, verwenden möchte und auch kann. Arthroskopisch, denke ich, kann man bei dem Setzinstrumentarium auch noch ja, äh, Instrumente nachliefern. Offen funktioniert das sehr, sehr gut. Äh, bisher äh, benutze ich die Implantate nicht epiphysenfugenübergreifend. Das ist auch eine ganz klare Empfehlung der Firma. Da gibt es eigentlich noch nicht ausreichende Daten dazu äh, und in der Anwendungsempfehlung steht das auch drin. Also nicht transepiphyseer diese Implantate einbringen, und das habe ich Ihnen genannt, äh, man muss natürlich die anderen Schrauben immer in petto haben, weil noch sind wir in der Länge der Schrauben limitiert und wenn ich mal eine längere Schraube als 4 cm brauche, dann habe ich sie resorbierbar momentan nicht. Ähm, in den Dicken äh, ist wirklich von 2,0 bis 3,2 und bald 4,8 alles vorhanden, also die Dicke sollte kein Problem sein, die Länge momentan bei den dünnen Implantaten sehe ich noch kritisch. Welche Indikationen sehe ich äh, für diese Implantate? Ich habe Ihnen, glaube ich, hier ein, ja, ein breites Potpourri von meinen Fällen vorgestellt. Äh, klassisch, denke ich, sind äh, Übergangsfrakturen ideal dafür geeignet, aber auch zum Beispiel, wenn ich eine Stellschraube einbringe, wenn die Syndesmose kaputt ist. Stellschrauben müssen ja oftmals, wenn ich in die Vollbelastung gehe, nach sechs, acht Wochen entfernt werden. ist auch eine extra OP plus die dann eventuell anstehende Plattenosteosynthese, hier könnte man, denke ich, überlegen, ob man auch äh, resorbierbare Implantate nimmt. Äh, Patellaluxation habe ich Ihnen Fälle gezeigt, gerade da diese osteochondralen Ausrisse, vorderer Kreuzbandausriss bei Kindern, also der knöcherne Ausriss, nicht die natürlich die intraligamentäre Verletzung, wenn die, der Knochenanker äh, ausreißt, denke ich, ist eine ideale Indikation. radialis frakturen ja gar nicht so häufig bei Kindern, aber das ist, denke ich, eine ideale Lokalisation, da will man auch partout keine Materialentfernung zwingend machen im Gelenk. Radiusköpfchenfrakturen kommen auch wirklich selten vor bei Kindern, Radiushalsfrakturen haben sie viel häufiger, das versorgen sie aber anders, nicht zwingend mit Schrauben. Die osteochondralen Frakturen, Bandausrisse, die Osteochondrosis dissykans, und wenn man sich entscheidet, in Halux valgus beim Jugendlichen zu operieren, das kommt ja auch vor, auch da wäre dieses Implantat gut denkbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke Martin. Äh, gibt es Fragen? Kommentare, Herr Kirscher. Ja, wenn das Mikro geht, dann kann ich, genau, dann spreche ich hier rein. Also es geht erstmal um die Frage der Länge. Das ist sicherlich ein Defizit bei den Schrauben zurzeit, weil Sie sie in der Kinderchirurgie völlig anders einsetzen, zum Teil als das in der Erwachsenenchirurgie gemacht wird. Das Problem wird sich auf der einen Seite dadurch lösen, dass wir die 4-8er-Schraube auf dem Markt haben. Die hat dann zum Schluss eine Länge von 70 mm also 7 cm. Das ist dann ein wesentlicher Fortschritt. Und wir entwickeln auch gerade Leg Screws. da sind wir ja gerade dabei, also kanulierte Drittel- und Halbgewindeschrauben mit Linsenkopf und auch Unterlegscheibe. Das wird das Problem dann wahrscheinlich in dieser Hinsicht auch lösen. Was die sogenannten Aufhellungszonen um diese Implantate angeht, da hat Herr Ruprecht schon erwähnt, dass das ein Phänomen der Korrosion ist, das das heißt, es läuft eigentlich in zwei Phasen, die eine Phase ist, dass, sie, dass sich um das Implantat die Korrosion abspielt, sie haben Korrosionsprodukte und sie haben auch, äh, dazu gehört zum Beispiel unter anderem auch Gasbildung, das ist in der Korrosion ein vollkommen normaler Vorgang. Und das resorbiert sich anschließend und wenn das Produkt langsam umgebaut wird zu Knochen, zu körpereigenem Knochengewebe, dann kommt eben die Konsolidierungsphase, weil diese Implantate über die Magnesiumtechnologie osteokonduktiv wirken und osteoblasten über zwei verschiedene Stoffwechselwege zur Bildung von neuem Knochen anregen. Herr Ruprecht hatte auch erwähnt, der eine Schraubenkopf, hm, hat er gesagt, vielleicht ist da ein Knick drin, das kann man nicht so ganz genau sagen. Ja, wir sehen auch zum Teil Implantate, wo Sie plötzlich eine Desintegration dieses Implantates sehen können. Das ist kein klassischer Implantatbruch, sondern Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie ein Titanimplantat in den Knochen einbringen und Sie sehen da einen Schraubenbruch, dann ist da Gewalt drauf bei diesen Fällen ist ja da nie Gewalt drauf gewesen, aber im Zuge des Degradationsprozesses und der Heilung haben sie immer Mikrobewegungen im Frakturspalt und die führen dann unter anderem dazu, dass diese Implantate sich unter der Degradation auch anfangen zu bewegen und irgendwann verlieren die dann aber rechtzeitig die Stabilität. Das heißt, es gibt, also ich habe, das darf ich jetzt mit einem gewissen Stolz sagen, ich habe über 1200 Fälle aus dem Markt in der ganzen Welt zurückbekommen, die sind alle auf meinem Tisch gelandet, ich habe jeden Einzelnen gesehen und diese sogenannten Implantatbrüche sind in der Tat immer die Folge der Degradation, aber nicht zu dem Zeitpunkt, ich komme gleich noch auf den Halux valgus, äh, zu dem Zeitpunkt, wo äh, Sie befürchten müssen, dass die Fraktur nicht heilt oder die Osteotomie nicht heilt, das tut Sie. Und das tut sie auch übrigens trotz der sogenannten Aufhellungsphänomene um dieses Implantat herum. Zu dem Fall, den Sie erwähnt hatten mit der Schraube im MFK 1, da ist es so, ich, das können wir nochmal diskutieren, wir empfehlen, das ist jetzt mal unabhängig von der Frage, was der Operateur braucht oder dann anschließend tut, lieber eine Dimension der Schraube größer zu wählen, wenn es operationstechnisch und für den Fall möglich ist, weil diese Implantate unter der Degradation eben die Stabilität einfach früher verlieren. Also wenn Sie sagen, Sie nehmen sonst eine 2.0er-Titanschraube, empfehlen wir immer eine 2.7er-CS äh, zum Beispiel zu verwenden. Setzinstrument, glaube ich, sind wir dran. Wir machen lange Instrumente, sind wir, wir sind an der Entwicklung langer Instrumente dran, damit für die arthroskopische, äh, insbesondere Knie- und Schulterchirurgie, auch entsprechendes Instrumentarium vorhanden ist. Das ist im Moment noch ein bisschen kurz, ja, aber die langen Instrumente sind auf dem Weg. Und ähm, zur Frage der Epiphysenfugen äh, äh, hatte Herr Ruprecht ja schon ein paar Sätze gesagt. Also wir sind eben so, dass wir sagen, trans äh, Anwendungen sollen nicht gemacht werden. Das wird mit dicken Schrauben ja bei ähm, Epiphysen regelhaft auch nicht gemacht. Was die Apophyse angeht, ich weiß nicht, der Herr Dr. Sommerfeld, der Dirk ist auch irgendwo hier, genau im Publikum, da haben wir ausgiebig drüber gesprochen und Sie merken, wenn ich hier so einen narrativen Stil an den Tag lege, dass tatsächlich die Dinge sehr im Fluss sind und dass wir uns mit einzelnen Experten wirklich absprechen, was können wir, was sollen wir, was dürfen wir und wir sind, ich glaube auch, bin inzwischen mit gutem Gewissen, kann ich sagen, ein apophyseres Fragment mit einem Magnesiumimplantat zu versorgen ist nicht das Problem, weil dort ja auch große Titanimplantate Anwendung finden. Und ich sage mal etwas Boschikos als Unfallchirurg, der ich auch bin, wenn Sie durch eine, durch eine Apophyse eine, äh, also eine, eine Titanmetallschraube drehen, dann ist von der Apophyse in Anführungsstrichen zum Schluss auch nicht mehr viel übrig. Also ähm, das würde ich empfehlen, das kann man machen, aber die transdierepiphyseere Anwendung empfehlen wir in der Tat nicht. Es gibt experimentelle Untersuchungen dazu, die zeigen, dass unsere Legierung, also auf WE43, so nennt man den Grundstoff unserer Legierung, dass diese Implantate, die auf dieser Legierung beruhen, an der, an der Epiphyse tatsächlich nichts machen, aber das sind experimentelle Untersuchungen und im klinischen Alltag sollte man von der Epiphyse ein Stückchen weg sein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang, aber ich, ich dachte, es dient auch Ihres, Ihrem Wissen und der Aufklärung des Publikums, dass man da noch ein paar Sätze von uns aus zusagt. Ja, vielen Dank für die Kommentare. Ich, komme gleich auf Sie, ich gehe gleich auf Sie ein, nur ganz kurz dazu. Also bezüglich der Versorgung von diesen Schneiderballen, man kann natürlich eine 2.0er Schraube, ist schon ein sehr dünnes Implantat, keine Frage, und die Schraube ist ja da gebrochen, das war ein Zeitpunkt, glaube ich, drei Wochen nach Einbringung. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon primär die Korrosion war, der Schraube. Wahrscheinlich ist das Kind doch aufgetreten, hat sich gestoßen. Wir wissen es nicht, es sind halt Kinder. Das muss ja nicht immer dem Implantat angelastet sein. Also das kann auch der Situation geschuldet sein. Das ist das eine. Ganz kurz noch zu der arthroskopischen Anwendung. Also das funktioniert mit diesen Implantaten jetzt schon. Es ist nicht so, dass das nicht funktioniert. Ich habe vorher ganz viel diese Chondral Darts benutzt, von einer Konkurrenzfirma, sage ich mal. Und da, sind die da war ich diese Setzinstrumente gewöhnt und die sind halt einfach länger und vom Handling angenehmer. Ja, also Aber da wird es, denke ich, in kurzer Zeit auch seitens der Firma Syntelix was Entsprechendes geben. Und Sie haben das an meinen Fällen gesehen. Wenn man das Durchschnittsalter anschaut, da, es ähm, geht von 11 bis 16 oder von 11 bis 15, ja, und ich bin dabei, mich sozusagen vom Alter der Kinder weiter nach unten zu arbeiten. Äh, ich hatte am Anfang auch äh, Manschetten und wollte erst mal schauen, funktioniert das, wie sehen die Röntgenbilder aus, und dann habe ich erst mal einen Schrecken gekriegt, dass man da eben schon so äh, diese strahlendurchlässigen Zonen sieht. Ich werde dazu zunehmend mutiger, aber das ist ein Prozess, glaube ich, den man noch ein, zwei, drei Jahre verfolgen muss, bis man dann eben auch vielleicht Epicondylus ulnaris Abrisse beim Vierjährigen mit so einem Implantat zum Beispiel versorgen will. Ja. Dirk, gleich der Kollege war vor dir. Falls ist es zu einer Reosteosynthese, zum Beispiel Dislokation, Bus operativ dass die äh, Schraube entfernt werden muss innerhalb von sechs Wochen postoperativ wie lässt sich die Schraube zum Beispiel entfernen, wenn es zum Teil resorbiert würde? Ja, ja. also letztendlich müssen Sie es versuchen mit einem normalen Schraubenzieher hinauszudrehen. Also nach sechs Wochen ist das, denke ich, kein Problem. Ich toi toi toi, ich musste noch keine Schraube entfernen. Ähm, in der Anwendungsbeschreibung steht, dass Sie es ansonsten einfach klassisch überbohren. Ja, Sie können Sie die Schraube mit dem entsprechenden Gewinde überbohren. Das ja, ist natürlich die nicht elegante Lösung. Eine Schraube rauszudrehen ist sicherlich eleganter. Nach sechs Wochen, denke ich, sollte das möglich sein. Aber wenn Sie das nach drei, vier ähm, Monaten machen wollen, dann glaube ich, wird es schwierig. Aber ich habe keine eigenen Erfahrungen. Intraoperativ rein und raus ist kein Problem. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, also in einer Sitzung Dirk, bitte. Fragen habe ich jetzt keine. Ich wollte nur ein bisschen zwei, drei Sachen feedbackmäßig mäßig nochmal hier auch in die Runde tragen. Also erstens mal stimme ich dir zu oder auch der Firma zu, dass das die Zukunft ist, auch in der Kindertraumatologie, dass wir uns um resorbierbare Implantate kümmern müssen. Und ich glaube auch, dass es, auch wenn die Erfahrungen von früher vielleicht teilweise anders waren, dass es mittlerweile doch einen ganz schönen medizinischen Fortschritt gegeben hat und dass das, glaube ich, ein gangbarer Weg ist. Das Zweite, wofür ich dich noch mal loben würde, ist, dass du die Auswahl der Patienten relativ sorgsam getroffen hast, meiner Meinung nach, nämlich Fugen, die entweder schon zu waren oder Fugen, die bald zu sein werden. Und ich glaube auch, dass man sich vielleicht bei den Indikationen, die du dann am Schluss gezeigt hast, zunächst mal, glaube ich, darauf beschränken sollte, bis man weiß, wie die Resorptionskinetiken auch über zwei Jahre sind. Ich sehe keine Not, jetzt in die Nähe von noch weit offenen Fugen zu gehen, wie zum Beispiel beim Condylus radialis oder auch bei dem Eminentia-Ausriss. Da bist du ja dann doch, auch wenn du nicht durch die Fuge gehst, mit dem Implantat nur wenige Millimeter weg von der offenen Fuge. Und ich bin zwar kein Biochemiker, aber ich könnte mir vorstellen, dass in die Resorptionsvorgänge mit Gasbildung, mit Hitzeentwicklung oder was auch immer da ist, eine empfindliche Fuge vielleicht doch schädigen können. Und da wir ja genügend Indikationen haben, wo wir das erstmal über die nächsten Jahre ausprobieren können, würde ich dafür plädieren, die offenen Fugen, also die kleinen Kinder, die du jetzt gerade angesprochen hast, in der zweiten oder dritten Stufe anzugehen. Wenn, wenn ich einen Kommentar dazu sagen darf, ich zeige dann auch in meinem Vortrag, ich habe mich dem schon widersetzt, ähm, ich, also ich gebe dir recht, die, das Problem ist, ich weiß nicht so recht, wie wir den, die Gefahr an den Fugen nachweisen sollen bei Patienten, die bereits geschlossene Fugen haben. Also das ist, natürlich habe ich keine Angst, auch die Apophyse habe ich keine Angst, wenn die Fugen bei der Übergangsfraktur habe ich keine Angst, aber letztendlich führt uns dieses Patienten, Klientel wird uns nicht zur Beantwortung der Frage führen, können wir es auch bei kleineren Kindern anwenden. Das ist ein, ist ein das ist Dilemma und ich, ähm, ich kann jetzt schon ich, meine, ich glaube auch nicht, dass uns Studien am Kaninchen viel bringen, wenn wir wissen, dass individuell, sagen wir mal beispielsweise, die distale Radiusfuge viel weniger empfindlich ist als die distale Ulnafuge. Ähm, also, es ist eine ganz schwierige Frage, glaube ich. Wir müssen das trotzdem irgendwie klären, denn äh, gerade äh, Dirk hat die Eminenz ja angesprochen. Ich finde auch den Innenknöchel. Ganz interessant, denn da kommen wir ja von der epiphysären Seite, kommen also von der vulnerablen Seite an die Fuge ran und haben dann ein länger anhaltendes Abbau, Resorptions, Umbau, Phänomen. Und wir wissen ja, wie sensibel unsere Fugen manchmal sind, auf irgendwelche äh, externen Irritationen zu reagieren mit irgendeiner Form der entzündlichen Reaktion und auf einmal ist die Fuge zu. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Und ich glaube, wir müssen uns dieser Frage schon vielleicht nochmal experimentell nähern und erstmal sehen, was machen denn diese Schrauben in direkter Fugennähe. Von Kreuzen will ich gar nicht reden, aber wir müssen sehen, was machen sie in der direkten Nähe, auch im Langzeitverlauf. Denn bis die ganz resorbiert ist, dauert ja doch eine ganz erhebliche Zeit. Und ich glaube, auch klinisch werden wir letztendlich den Durchbruch nur mit randomisierten, vergleichenden Studien ja. schaffen. Da wird es uns nicht ausreichen, wenn wir uns hier äh, mit Fallberichten gegenseitig austauschen und sagen, da habe ich es mal probiert und da ging es ganz gut und so weiter und so fort. Das wird uns nicht den Durchbruch bringen. Auf der anderen Seite bin auch ich der Meinung, das ist eine hochinteressante Sache, gerade unter der Thematik äh, Metallentfernung. Ich meine, auch wenn es in der Leitlinie der steht, es gibt ja weder Evidenz fürs Entfernen noch fürs Drinlassen. Von daher ist es ja einfach so, weil wir es schon immer so gemacht haben, machen wir die immer raus. Wir wissen ja gar nicht, ob das schon immer richtig war, aber wir müssen uns dem nähern, die Metallentfernung entbehren, ja, aber wir müssen wissen, was da passiert. Ja, ich, äh, Vielen Dank, Peter. Ähm, noch ganz kurz dazu, also, bei den ersten beiden Punkten sprichst du mir aus der Seele. Also das ist ja hier, äh, Sie haben das ja gesehen, der Beginn einer Fallserie, die wir hier darstellen. Es gibt es ist ja keine Publikation weltweit in Anwendung dieser Implantate bei Kindern, geschweige äh, denn äh, eine retrospektive oder prospektive Studie. Das ist sicherlich Zukunftsmusik, was ich mir wünschen würde, gerade in Zusammenarbeit auch mit der äh, Kindertraumatologie und der Sektion. Äh, das ist das eine. Ähm, bezüglich der Leitlinie, ja natürlich, man kann sagen, das wird so gemacht, wie wir es immer gemacht haben, entweder raus oder nicht raus. Aber letztendlich ist es eine Leitlinie, wo sich auch, ich sag mal, Leute, die davon Ahnung haben, Gedanken gemacht haben und sich gegen eine Leitlinie zu verhalten, kann man natürlich, hat man das Recht, aber grundsätzlich steht das erstmal da. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen, wenn ich ins Auditorium einmal fragen darf, wer von Ihnen operiert Kinder traumatologisch oder orthopädisch? Was sagen Sie den Kindern? Holen Sie das Implantat raus oder lassen Sie es drin? Also jetzt einmal vielleicht die Hand heben, wer äh, lässt es drin? Ja, anderthalb, wer nimmt es raus? Okay, was würden Sie bei Ihren eigenen Kindern machen? Wer wird es drin lassen? Ja, dreieinhalb, vier, fünf, okay, nur um so einen Eindruck, also nach wie vor ist nach wie vor der Tenor, dass wir diese Implantate eher rausholen und das äh, können wir vielleicht zukünftig ja, verhindern. Ich würde vorschlagen, dass Michael, du übernimmst. Ja, gerne. Ja.